1, 2, 3, and 4 Don't what you have now Don't count what you don't have count what you have now Don't count what you don't have Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal Alter Scheiße, dieses fucking Gedöns hier Oh! Ist einfach insane schwer. Ja, herzlich willkommen. Äh, ich wundere mich, meine Stimme abgeht. Ich bin krank, aber heute ist der letzte Schultag und da wir ich hier mit ganzen Masken und Abschen, was weiß ich, sind, äh, denke ich, das ist kein Problem. Außer was ich insane krass finde. Das ist meine erste wirkliche Krankheit seit Corona. Ich war ein ganzes Jahr lang also nicht krank. Das ist schon faszinierend, oder? Und ich glaube, viele werden noch das gleiche Ergebnis haben wie ich. Ähm, auf jeden Fall der Plan, oder? Ähm, aufstehen, denn es ist 6 Uhr ähm, Kopiergeld abgeben, weil ich war krank gestern. Zeugnis nehmen und äh, so schnell wie möglich aus, Deutsch, aus Deutschland ausziehen. <lacht> Spaß. Ähm, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir Noten sind, weil wir haben, glaube das ganze Jahr verteilt, glaube ich. Fünf Proben, drei Proben eventuell geschrieben. Ach und ich wundere warum hier ein bisschen komisch irgendwie ist. Oder so ist. Ich, ich vlog gerade zum ersten Mal mit einer Kamera. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier gerade wirklich mache. Ähm, ja. Egal, fuck it, da ziemlich Mann. Aber ich bin angezogen. Ja, ich gehe Zähne putzen. Ich hab die 4 Matze, Bro. So, da. Äh Heute war jetzt unser letzter Schultag. Wir werden euch jetzt direkt an unser Zeugnis vergleichen. Ne? Ich kann schon mal sowas sagen. Ich hab Noten von 2,33. Ich muss sagen, äh... Okay. Wir hocken uns das mal hin. Voll auf mein Ich hab mich am Arsch. Wie geht's euch? <lacht> Schreibt eure Noten in die Kommentare und das das. Gut, vergleichen wir. Ähm, das hier ist mein Noten-Durchschnitt. Kann ich nicht gucken. was schon was du hast. Let's go. Warte kurz, wenn es da irgendwas... Hä? Was kommt da raus? 28? Ach, hast oh, du gemacht. Zeig mal. Hey, ich hab ja 1, 2, 3, 4, 5, so oh, Du musst. Bei mir ist 2,3. 2,7. So, warum habe ich 2, ,3? Warum bin ich so gut? 2,7 <lacht> ist das gut, Digga. Deutsch. Wir ja, haben jetzt 11.32 Uhr. Ich muss in circa eine Stunde oder. in circa zwei Stunden. auch zum Arzt gewegen meiner Krankheit. Denn ich habe heute wieder insane. Mein Schimmer war ja heute Morgen wieder. also, weiß so ein teilfach. also, mit, Mittag war. Maul, wir haben immer Mittag. Nach Schule war mein Schimmer komplett weg, Digga. Das war äh, insane. Und, äh, mein Hund, ähm. geht gerade zu mir. So sieht gerade mein Zimmer aus. Oh fuck, der ist echt scheiße. Alles hier voll Ich habe sogar einen alten Blog bekommen aus meiner alten siebten Klasse, was auch einfach insane ist. Ähm, ja. Wir sehen uns dann, äh, in ein paar Stündchen eventuell wieder. So, Freunde, ich weiß gerade. Fokussieren? Yay. Ich weiß gerade beim Arzt, äh, ich habe eine Sommergrippe. Auf jeden Fall, ich habe eine Sommergrippe. Äh, ich habe ein Antibiotikum bekommen. Und ja. Es ist Abfuck. Es ist, gut, es ist einfach der reinste Abfuck, Leute. Es ist einfach. Hier sieht es immer noch so aus. Zu <lacht> diesem Schuljahr muss ich auch mal was, was sagen. Ist damit ja abstand das beschissenste Schuljahr ever. Also, Bro. Wir haben über das Ganze Schuljahr verteilt, glaube ich, nur fünf Proben gefühlt geschrieben. Die Noten wurden meistens übernommen. Also. Was ist mein Zeugnis? Perfekt, ich habe mein Zeugnis verloren. Ich weiß nicht, wo es ist. Da wir halt nur so fünf Noten geschrieben haben wurden, waren diese fünf Noten einfach insane wichtig fürs ganze Schuljahr. Alle haben in dem Schuljahr richtig scheiße. Gehabt, gehabt, gelernt, alles, Bro, wir hatten wir haben das ganze einfach nichts gemacht, also wir haben so vielleicht zwei Themen Mathe gemacht, wenn überhaupt. Also, Digga, das war, das war absolut lächerlich. <lacht> ja. Äh, gut, ich muss sagen, das äh, war's mit diesem ersten Kamera- Bums Dings Vlog. Ähm, in zwei Wochen fahre ich in Urlaub. Ich werde auch in der Woche vloggen, das wird insane. Ähm, immer im gleich. Ich mache meinen PC an und ähm, geh erstmal jetzt ähm, mich gesund machen und das Atmen. Tschüss.